Willkommen bei eurer marmeladen und Enkel Janik. Ich bin überwältigt von dem Mut des Mädchens Greta. Sie hat eine weltweite Bewegung geschaffen. Dadurch wird vielen Menschen erst bewusst, dass man sich für die Welt, für die Umwelt einsetzen muss. Der wichtigste Punkt ist die Massentierhaltung. Außerdem stumpft die Menschheit gegen das Leid der Tiere ab. Ich selbst bin seit der Massentierhaltung Vegetarierin. Ich kann das nicht mehr ertragen. Außerdem braucht man für die Massentierhaltung eine Menge Futter. Viele Monokulturen sind deshalb entstanden. Mehr und mehr werden die Wälder und Urwälder abgeholzt, was fatal für die, um für die Umwelt ist. Paul McCartney von den Beatles den kennt ihr bestimmt ist auch Vegetarier. Er hat gerade ein Buch herausgebracht zu diesem Thema. Ich bin nicht der Meinung, dass es jeder Vegetarier werden müsste. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich bin der Meinung, dass jeder entscheiden muss, kein Fleisch aus der Massentierhaltung zu essen. Der übertriebene, schrankenlose Verbrauch von Plastik ist so schädlich. Die Meere, wir Menschen, die Tiere sind verseucht. Es ist nicht zu verstehen, dass jedes Stück, egal ob es Obst oder Salat, Salate, alles wird nochmal in Papier, ein, in Plastik eingewickelt. Ich kann mich auch darüber ärgern, ich habe meinen Bäcker gefragt, ob ich einen, äh, ein Brötchensäckchen äh, bringen kann für meine Brötchen, die ich einkaufe. Nein, das ist verboten, wegen der Hygiene. Als ob das einen Unterschied macht, ob ich die Brötchen in meinen Wegbeutel stecke oder in eine Papiertüte. Und so sind es tausend Kleinigkeiten, die diese Berge von Müll hervorrufen. Kohlekraftwerke sind nicht gut. Aber wer meint, dass die Atomkraft die Lösung wäre, der irrt. In den 80er Jahren ging diese Generation von A nach B auf die Straße gegen Atomkraft. Wir standen da Kilometer weit und demonstrierten. Ich war auch dabei. Einmal, wir waren schon lange, lange gestanden, kam da ein, ein, so ein verrückter Autofahrer direkt auf mich zu. Ich landete auf seiner Kühlerhaube. Zum Glück ist mir nichts passiert. Es waren schon aufregende Tage. Ich habe mich damals dafür entschieden, einen anderen Lebensstil zu bekommen. Und bin damals auch dann zu der Überzeugung gekommen, dass man Maß halten muss mit allem. Lasst uns endlich sorgsam mit unserer Umwelt umgehen. Fangen wir an mit kleinen Schritten, aber schnell. Es ist später, als man denkt. Alles ist machbar. Wir müssen es nur wollen. Nun sagen wir euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.